Ich habe hier schon die Vorlage eingespielt, auch schon einen Eintrag hinzugefügt. Pro Tab Session muss ich hier einmal bestätigen, dass die Verbindung hier zu diesen Karten hergestellt werden. Und dann sehe ich hier den ersten Eintrag. Wie üblich bei der Datenbank komme ich dann hier von der Listenansicht zur Einzelansicht. In diesem Fall muss ich hier diesen Pin anklicken. Dann sehe ich hier schon den Titel und öffne mal hier die Einzelansicht. Und dann habe ich hier meinen Titel, den Autor, dann wurde hier ein Foto hochgeladen. Nochmal die Koordinaten in einer Karte und die Beschreibung. Dann füge ich mal einen neuen Eintrag hinzu. Ich gehe auf Eintrag hinzufügen. Dann will ich jetzt noch einen Vulkan und zwar mal den Ätna. Der ist nämlich genau hier. Einmal draufklicken. Dann werden die Koordinaten hier angezeigt und auch hier übernommen. Wähle ich meine andere Farbe, Titel, dann suche ich mir noch ein Foto raus. Und das kommt dann per Track Drop hier rein. Und dann noch eine kurze Beschreibung, das kopiere ich jetzt auch mal aus dem Internet. Und einmal speichern. So, ich habe hier einmal den Autor, einmal das Foto, das ich hier hochgeladen habe. Die Karte dazu kann ich natürlich auch rauszoomen. Beziehungsweise auch umschalten hier auf eine andere Kartenebene und mir hier den Ätna angucken. Dann gehe ich mal zurück zur Listenansicht. Hier habe ich jetzt hier zwei Pins drin, einmal den Vesuv und einmal den Ätna. Voreingestellt ist ja bei der Karte immer die Weltkarte und zwar ausgerichtet mittig Schnittpunkt 0 Meridian Äquator. Kann ich natürlich ändern mit einem anderen Kartenausschnitt. Dazu gehe ich mal auf Eintrag hinzufügen. Und jetzt möchte ich zum Beispiel den Mittelmeerraum als Kartenausschnitt haben. Dazu wähle ich den mal aus. Und dann wähle ich mal den Mittelpunkt, den ich haben möchte, also zum Beispiel hier, und die Koordinate kopiere ich dann raus. Dann gehe ich zu den Vorlagen. Vorlage für Liste und ganz oben kann ich hier einstellen, die Koordinate zum Ausrichten der Karte. Das, was ich kopiert habe, füge ich hier ein und die Zoom-Stufe ich dann auch noch ab, zum Beispiel auf 6. Wichtig ist, dass hier der Editor ausgeschaltet ist, bevor ich das mache. Und dann gehe ich auf Vorlage speichern. Dann schauen wir uns das Ergebnis an. Ich habe jetzt hier den Mittelmeerraum und die entsprechende Zoom-Stufe, die ich eingestellt habe. Bei den Kartenebenen ist standardmäßig hier OpenStreetMap eingestellt. Ich kann das auch ändern in Luftbild zum Beispiel oder topografisch. Möchte ich das auch standardmäßig haben, mache ich folgendes. Ich gehe wieder zu den Vorlagen, Vorlage für Liste. Und dann ähm, scrolle ich mal runter zu diesem Punkt hier, zu den Base Maps Und die Karte, die hier unten angezeigt wird, die wird auch dann bei der, beim Start angezeigt. Das heißt, möchte ich das Luftbild haben schneide ich das hier aus und kopiere es hier einfach nach unten, gehe einmal auf Speichern, auch hier wieder wichtig, Editor muss ausgeschaltet sein und wenn ich dann die Seite lade, habe ich dann als Startansicht hier das äh, Luftbild. So, mit ein bisschen HTML-Kenntnissen kann ich auch die Ansichten ändern, das heißt ich könnte zum Beispiel hier das Foto auch gleich laden in der Listenansicht, Macht zumindest dann Sinn, wenn ich jetzt nicht zu viele Pins habe, weil ja dann gleich alle geladen werden. Aber das mache ich mal. Ich gehe mal zu den Vorlagen. Vorlage für Liste. Zum wiederholten Eintrag. Auch hier wieder wichtig. Äh, Editor muss ausgeschaltet sein. Und dann habe ich ja hier meine Felder. Einmal User und hier die Beschreibung. Und unterhalb der Beschreibung möchte ich das Foto hinzufügen. Mache mal einen Zeilenumbruch rein. Und dann das Feld Foto. Einmal auf Speichern. Dann gucken wir uns das Ganze an. Und dann habe ich hier entsprechend immer das Foto mit drin. Die Mobilansicht sollte auch funktionieren, das heißt ich habe hier mit dem Wechsel je nach Ausrichtung des Bildschirms, Hoch- oder Querformat, passt sich dann dementsprechend auch die Karte an.